Aber gut, Geschmäcker sind verschieden, aber eine, die richtig toll singen kann und erst elf Jahre jung ist, ist am Sonntag bei The Voice Kids mit dabei. Auf Saat 1 Österreich. Es ist die Lilly Marie, und sie ist elf Jahre jung und hat eine unglaubliche Stimme, wie ich finde. Ich, ich habe mir schon die Frage gestellt, warum singt sie als Österreicherin eigentlich französische Songs? Und genau aus dem Grund haben wir sie zu Hause besucht. <Musik> Was für eine Stimme, Lilly Marie ist unsere Ausdruckhoffnung bei der Kids-Version von Voice of Germany. Wir besuchen die Elfjährige zu Hause. Hallo, das ist mein Zimmer, das ist meine Dubois-Kids-Wand, da haben alle Coaches für mich unterschrieben. Lilly Marie ist halb Französin, sie singt seit sie klein ist und am liebsten auf Französisch. Irgendwie kann ich da am meisten meine Gefühle zeigen und da, da, da bemerke ich, die Leute verstehen es nicht, aber die, die, die fühlen es trotzdem. Also manche kriegen sogar Tränen in den Augen. Und auch Lillys Freundinnen stehen hinter ihr. Ich finde es richtig cool, dass sie dabei ist und dass sie es so verdient, weil sie es einfach auch so gut singen kann. Ich wünsche ihr, dass sie auf jeden Fall weiterkommt und äh, dass sie auch Spaß auf der Bühne hat. Ich würde mich nicht nur umdrehen, ich würde mich umdrehen und auf die Bühne laufen. Ich finde die so süß. Wir wünschen ihr alles, alles Gute und drücken ihr auch ganz fest die ja, ich Stimme. Es ist, sie kann nicht nur gut singen, sondern die so außergewöhnlich finde ich. Die hat so eine ganz außergewöhnliche Färbung. Eine kleine Persönlichkeit, oder? Und, ja, das ist eine große Persönlichkeit, <lacht> ich finde. Als ever verkauft Und das Lied heißt, möchtest du es sagen? We are the world. Oh, We, are the world. Yeah. Yeah. We are the world. the children. Oh my God. Geil. Das ist mega seid ihr. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Staffel. Yes. So.